Unser Projekt heißt Touch Enchantments, also kleine Zaubereien für Touch. Das betrifft jetzt nur die Menschen, die Linux benutzen. Vielleicht mal melden, wer benutzt hier Linux oder BSD von mir aus auch. Gut, und wer hat dazu noch ein Touchscreen? Gut, das sind weniger. Ja, wer es schon mal benutzt hat, weiß, es ist ein Krampf, es ist schrecklich, das mitzuerleben, Linux und Touch. Und dagegen haben wir was unternommen. Also jetzt erstmal zur ähm, ursprünglichen Situation. Das Problem war eben, dass Linux den Touchscreen eben als ähm, Trackpad anmeldet und damit auch als Maus. Und dementsprechend muss man, wenn man etwas mit Doppelklick beispielsweise öffnen will, ähm, zum exakt den gleichen Pixel treffen zum Beispiel oder sowas wie einen langen Klick machen, damit man einen Rechtsklick ausführt. Das gibt es gar nicht. Und gerade habe ich da lange geklickt, um einen Rechtsklick zu erzeugen. Wie man sieht, ist nichts passiert. Ähm, genau, und deswegen haben wir ähm, etwas geschrieben, genau, ähm, der Jasper startet das Ganze jetzt mal. Ähm, genau, und jetzt kann er beispielsweise länger drücken und dadurch wird automatisch, ähm, das wird automatisch erkannt und dadurch wird ein Rechtsklick an der Stelle ausgeführt. Auf dem Desktop hat es jetzt die Wirkung, dass man beispielsweise den Hintergrund ändern kann oder man kann beispielsweise auch in einem Dateimanager jetzt ähm, einfach einen Doppelklick machen. Das seht ihr jetzt hier genau. So, zum technischen. Wir haben es jetzt eben mit Python umgesetzt, damit es halt auch wirklich auf jedem System geht, was unser Ziel war. Also halt, dass es halt unter den verschiedenen Linux Distributionen, auch FreeBSD und so, auf allen Systemen läuft, auch mit jedem Touchscreen, haben das dann jetzt eben als system Service jetzt aktuell umgesetzt, aber versuchen es natürlich auch um, für alle anderen Systeme auch noch umzusetzen. Ähm, als erstes haben wir natürlich jetzt, also wir nutzen jetzt hier die EV Dev library jetzt für Python, damit wir mit Touchscreens und so mit den ganzen Events arbeiten können und haben jetzt dann uns dann erst dann darum gekümmert, dass wir die ganzen Touchscreens erkennen können und da haben wir jetzt dann erstmal eine Funktion geschrieben, mit der wir halt die ganzen erkennen, die ganzen, damit wir dann eine Liste haben, geben die dann über an den ganzen, also unsere andere Klasse an diese mit der wir die ganzen Touchscreens machen, das habe ich dann geschrieben, damit wir dann die ganzen Punkte lesen können und dann wirklich jeden einzelnen Touchpunkt erkennen können. Das habe ich dann eben, die habe ich dann alle in eine Array geschrieben und was damit gemacht wurde, erzählt er. Ähm, ja, also genau. Wir haben dann eine, Funkt also, eine Funktion geschrieben, die hat sich letztendlich das Array genommen, hat daraus die zum einen mal die Länge vom Touch errechnet und zum Beispiel, wenn wir jetzt einen langen Klick ausführen wollten, hat sich auch errechnet, wie viel man quasi den Cursor in der Zeit, wo gedrückt wird, bewegt wird und ähm, man kann eine Config-Datei und da kann man einstellen, wie stark quasi erlaubt ist und wenn eben diese bestimmten Kriterien erfüllt werden, dass zum einen der Cursor nicht zu weit bewegt wird und zum anderen eine gewisse Dauer überschritten wird, wird automatisch beim Loslich Loslassen ein Rechtsklick ähm, ausgeführt oder eben beim Doppelklick, man ähm, schaut, wo in etwa zweimal hingeklickt wurde, welcher Zeitraum dazwischen lag, rechnet sich den Durchschnitt aus und dann kann man ähm, eben automatisch einen Doppelklick an dieser Stelle ausführen. Ja, jetzt noch einmal zum Thema Touch-Erkennung. Wie einmal am Anfang schon angeschnitten wurde, meldet sich unter Linux ein Touchscreen leider nicht als Touchscreen an, sondern als Maus. Das bringt einem jetzt richtig viel, wenn man erkennen will, unter, ich weiß nicht wie vielen, 100 äh, Devices in slash dev slash input. Auf jeden Fall, das war eine Herausforderung zu erkennen, dass es jetzt eben kein kein Trackpad, also keine Maus ist, sondern ein Touchpad, äh, ein Touchscreen. Gemacht haben wir das, indem wir geguckt haben, ob die Positionen, die durch einen Cursor gegeben werden, absolut, äh, sich immer relativ auf die vorherige Position oder absolut äh, ausgegeben werden und äh, ob es Stiftsupport gibt und so ein Quatsch. Das war eine Herausforderung, das rauszufinden. Genau, was wir damit machen möchten ein sehr hochgestecktes Ziel, da die Software sehr gut funktioniert, möchten wir, dass es ins nächste Debian Stable Stable reinkommt. Also für den der es weiß, für die die es nicht wissen, das ist eine sehr bekannte Linux Distribution. Ja, inzwischen kann man das ganze recht einfach äh, bauen durch ein einfaches make install und Debian Pakete, RPM Pakete und EOP PKG Pakete gibt es bereits zum Download. Das ganze lebt auf äh, GitLab unter gitlab.com slash jasmich.de touchenchantments. Vielen Dank, Jasper, Janik und Martin.